Fahrzeuge, gerade wenn sie dunkle Außenfarben haben, heizen sich ja doch relativ stark auf. Wir haben dann gleich mal Temperaturen von 60, 70, 80 Grad drinnen. Und da gibt es einen ganz einen einfachen Tipp. Bei den meisten Fahrzeugen gibt es im Menü für die Einstellungen der Zentralverriegelung ein sogenanntes Komfortöffnen. Und das bietet dann die Möglichkeit, wenn man zum Fahrzeug hingeht, durch längeres Drücken der öffnend taste alle vier Scheiben in dem Fall gleichzeitig zu öffnen, so dass... Gleich einmal der erste Hitzeschwall draußen ist, bevor man überhaupt beim Fahrzeug angekommen ist. Damit muss die Klimaanlage deutlich weniger Leistung erbringen, das spart Strom und das Fahrzeug wird schneller angenehm kühl.